Ja, gut. Super schön. Juhu. Wir sind gerade auf dem Weg in Richtung Arco. Und falls ihr euch jetzt vielleicht fragen solltet, warum wir nach Arco fahren, heute haben wir einen Local ja Guide, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall jemanden von hier mit dabei, der uns ein paar besonders schöne Trails für die Jahreszeit zeigt. schon und tracken natürlich für euch mit, äh, damit ihr das auch nachfahren könnt. Nico ist extra ins goldene Trikot dafür. Ah, die Bar. Geil. Sieht gut aus. Toll. Ja, erst beim Heimfahren. Hopp. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst das Vergnügen und dann die Arbeit, so hast Aber nur weil ihr denkt, Nico macht Spaß, er lebt das auch so. Wie? Also wundert euch nicht. Aber ich treibe ihn schon, keine Angst. So, jetzt haben wir ihn auch schon gefunden. ist der Walter. Hallo, Grüße euch. Hi. Mal schauen, was wir heute da schaffen, was wir da Schönes finden. Aber viele Trails gibt es, äh, schön, äh, es gibt viele schöne Trails hier. Ich bike jetzt seit 30 Jahren hier am Lago. Und es gelingt mir immer wieder, etwas, einen neuen Trail zu finden, den ich bis heute noch nicht gefahren bin. Schauen wir mal, was sich heute anbietet. Ja, mega. Klingt vielversprechend. Wir können es gar nicht erwarten. Für uns geht es gerade durch die Gassen von San Martino. Schon wieder italienisches Lebensgefühl pur. Hinter uns auch ein ganz beliebter Klettergarten haben wir gerade erfahren. Garten? Ja, so heißt es ja. Ja, ich glaube, wenn da mehrere Routen auf einmal sind, sagt man bei uns Klettergarten. Das sind mit 80 Routen. Und gerade im Frühling und Herbst ganz beliebt. Und da sehen wir jetzt noch Akku rüber zur Burg haben wir gerade erfahren. Diese, diese Eiskastanien Maroni, hier werden die bei uns genannt, die haben jetzt seit 10, 15 Jahren wieder einen Wert zugenommen, weil diese ganzen Weihnachtsmärkte mit diesen größeren Kastanien wieder gefragt sind. Oh ja. Früher war das ein Grundnahrungsmittel aus dem frühen Mittelalter. Ja, das hat diese in Grafschaften hier ge gehört von Arco, was dann auch auf die ärmeren Leute verteilt wurde. Ja, das sind so Besonderheiten, die kriegt man nur mit, wenn man mit einem Local fährt. Und von dem her lohnt es sich echt immer mal wieder, auch einen Geil zu nehmen, finde ich. Der Abhell hier ist wirklich super schön. Gar nichts los mit einem, ja, den bunten Blättern eigentlich noch vom Herbst. Und schaut mal hier, wie die Sonne reinleuchtet. Einfach nur mega schön. Oh, es geht weiter nach oben. Mega um diese Jahreszeit. Alle, die interessiert, wo wir gerade sind, da sind die Schildchen. Und hier ist unser Trail-Einstieg. Das sieht dann so aus. Nico macht gerade Pause. Schmeckt der gut? Sehr mehlig. Der ist widerlich mehlig. Ich hasse mehlige Äpfel. Mm. Mm. Und dann ging es auch endlich ab auf den ersten Trail. Und der war richtig schön. Also, diesmal haben wir keinen so langen Einzelabhill mit gigantischer Aussicht über den See, sondern wir haben wirklich richtig schöne Trails im Hinterland, die, ich, wie ich denke, die meisten von euch noch nicht kennen werden und immer wieder wunderschöne Blicke auf den See, zwar nicht von ganz oben, aber eben von Stellen, wo man sonst nicht so hinsieht. Und ja, für mich war das mal was ganz Besonderes und ein bisschen anders, also Gardasee mal ganz anders als gewohnt. Oh, <lacht> ja, das war knapp, aber geil. Und zusätzlich zu diesem Link gibt es auch wie gewohnt den Link von der Tour. Also falls ihr die geheimen Trails rund um Akku nachfahren wollt, dann findet ihr auch den GPS-Track der Tour in der Infobox. Damit sind wir wieder zurück auf dem Trail. Weiterhin viel Spaß beim Zuschauen. <laughs> wow Mega cool Super schön Schön. Wow. Schaut mal hier: Arco, die Burg, Monte Brione und dahinter der See. Es ist halt nur ein bisschen riesig. Typisches Gardasee-Problem, aber gut, da kann man nichts machen. Dafür ist es mega schön und super warm. Frontalrichte, Akku auf die Brücke. Juhu! <lacht> Cappuccino-Pause. Wir machen den Deutschen schon wieder alle Ehre mit der Riesenschütze. <lacht> ja, ja. Oh ja, oh ja. Das das ist, das ist ja ein schön, schönes Gesicht, Gesicht reinzeichnet. <lacht> Ach ja. Und dranbleiben ist nur ein Zwischenstopp, es gibt noch weitere gute Trails. So, das ist der Brunnen hier, wo wir Wasser auffüllen. <lacht> Das Gold des Bikers. Genau, das Gold <lacht> des Bikers. Und früher haben sich die Damen hier zum Waschen, das Facebook von früher, hat unser Guide gesagt, getroffen. Wir durch den uralten Teil von Arco. Strand heißt das. Das war das damalige Arbeiterviertel von den Schlossherrn. Zwei oh. Dove, ein Gedanke. Jetzt sind wir eben durch das frühere Arbeiterviertel von Akku durch. Ako heißt übrigens Bogen auf Deutsch, wusste ich auch nicht, weil das die Burg umspannt und jetzt geht es hier oben so ein bisschen entlang. Es ist wie so eine Panoramastraße mit mega schönem Blick und durch die Olivenbäumchen wieder aufwärts. mit dem e bike natürlich überhaupt kein Thema und man hat immer wieder grandiosen Blick zum See rüber und natürlich über die wunderschönen Olivenbäumchen. Also echt mega gut, aber bio glaube ich schon ganz schlau, weil ich komme auch so schon ins Schnaufen. Schaut mal einfach den Blick jetzt an, besser geht es ja kaum. Ist auch vor allem so cool, weil noch keinen Laub auf den Bäumen hängt. und ja vielen vielen dank von unserer seite es war mega schön du, und wer hat... mit dir fahren will in welches hotel muss er sich einbuchen das kann ich einfach nicht sagen nein ah, das du nicht sagen Schade. auf jeden Auch fall arbeitet er sich... als guide und ähm, ja vielleicht wenn wir ihr mal irgendwo unterwegs auf der tour auf coolen trails äh, ja auf jeden fall meldet euch einfach bei Petra, wenn sie was braucht dann hören wir uns ja, du, so. Ciao. Also, ja Okay, Schön war's. Tschüss. tschüss. Und natürlich müssen wir noch Eis essen nach der Tour, weil es auch wirklich schon so fein warm ist wie Kiss. Oh. Weil wir den See heute noch gar nicht im Video hatten, müssen wir das natürlich noch nachholen. Oder zumindest nicht von der Nähe. Jetzt schauen wir mal, ob wir einen Tiramisu kriegen. Und dann müssen wir noch den Akku leer fahren. Nico freut sich schon. <lacht> da geht es nochmal auf den Altissimo. Oh, Drei. So, jetzt ist uns die Sonne wieder abgehauen, aber wir waren doch noch relativ weit oben beim Altissimo Vollsucher. Und im Hintergrund sieht man noch so ein bisschen das Leuchten über den Gipfeln. Perfekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst einen Daumen oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Handschuhe weg. <lacht> Handschuhe Wie immer. Oh no.